Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir diese Route hier fertig gemacht und nun gehen wir weiter auf eine neue Route, denn wie man sehen kann, lag das hier ganz kurz. Also zumindest hat es ganz, ganz kurz gelegt. Das bedeutet immer, dass eine neue Route gerade geladen ist und hier ist sogar schon unser erster Trainer, der uns jetzt anschauen will. Ja, jetzt, okay. Ich dachte schon, vielleicht muss ich mit dem reden, sonst will er nicht kämpfen. Zeig dir mal, was deine Pokémon drauf haben. Meine Pokémon haben sehr viel drauf, doch unser Kätzchen Melli, den wir seit letzter Folge im Team haben, äh, sie kann auch nicht so viel, deshalb müssen wir sie in dieser Folge ein bisschen leveln. Ich glaube, Level 17 oder so. Ja. Pff, sogar der Gegner ist auch Level 17. Ähm, ich glaube nicht, dass wir wirklich viel Damage machen, oder? Das war sogar das war sogar eine sehr effektive Attacke. Ach, er ist ausgewichen, deshalb. Okay, warte. Nee, hm? seltsam du, du, du, du, du, du, du. Ähm, ich habe übrigens ganz nicht, gar nichts geplant für diese folge ich dachte einfach wir machen ein paar routen fertig und kommen in die nächste start einfach entspannt so also erwartet jetzt nicht irgendwie irgendwie keine ahnung große themen ähm, ich habe mal Amphi rein mit Amphi macht am meisten Sinn. aber ich will auf jeden fall Melli ganz viel trainieren <lacht> weil ich habe nachgeguckt Melli entwickelt sich tatsächlich sehr früh nur noch äh, okay, nicht nur noch ein paar Level-ups, weil es ist das Level 17, aber sagen wir um die 10 Level-ups, vielleicht noch ein bisschen mehr, und dann entwickelt es sich schon und das bei Level 17, das wird einfach. So, aber ich werde die ganze Zeit halt raus switchen, denn wie gesagt, ich möchte, dass Melly erfahrungspunkte bekommt und ich wollte eigentlich, dass Flamesack am höchsten gelevelt ist und sich jetzt erstes entwickelt, aber Flamesack braucht von all meinen Pokémon am längsten bis es sich entwickelt. Und deshalb äh, denke ich, dass wir es <lacht> von unten nach oben machen, die Entwicklung. Weil genau genauso ist die Reihenfolge, weil sie sich alle entwickeln. Was das, ich lustig finde. Ähm, ja. Ja gut, der Kampf ist jetzt einfach. Wir wissen, wer gewonnen hat. Zack. Und das habe ich jetzt nicht nur gemacht, weil mir nichts eingefallen ist und sonst alles langweilig wirkt. Nein. Hey, deine Pokémon sind sehr fähig. Danke, sind es deine nicht? <lacht> Na gut, wenn man nur zwei Fleckmonster hat, dann kann man das schon sagen, so. Du weißt von den unterschiedlichen Pokémon-Fähigkeiten. Bei den Menschen ist das ganz ähnlich. Jeder hat unterschiedliche Talente. Moment, hä? Aber Fähigkeiten gab's doch erst seit Gen 3 oder nicht? Oder? Ja, Fähigkeiten gibt es Gen 3 was meint er? Okay, keine Ahnung, ist ja auch egal. Was steht denn hier drauf? Route 39, Oliviana City, Teak City. willkommen von Teak City. Hier geht es nach unten zu Olavi oh, ich kann Oliviana City. Aber was haben wir denn hier Schönes ist ein paar Häuser, das ist eine Stadt. Nein, das ist die Kumu Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Jedes einzelne Wort muss groß geschrieben werden. Habe ich recht, meine Kühe? Mmm du. Hm. Ah, okay. Hm. Wie ist das Wetter heute? Ah. Und wie sieht's aus mit der Politik? Ah, okay. Ja, gut. Das das sagt einiges aus. Ähm Gehen mal einfach mal rein. Ah Moment, wir können hier an dem Baum eine Beere pflücken. Eine Minzbeere. Hm. Ich habe ich habe übrigens ein paar Bäume manchmal auch ausgelassen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm weil ich glaube man braucht sogar ein paar bären hierfür was sind das hier unsere milch wird sogar nach kanto geliefert wenn uns unser Milchtank keine milch mehr gibt haben wir echte probleme ja aber ihr habt doch so viele und vor allem kann man die hier im wilden fangen zwar sind die hier sehr selten aber man kann sie hier fangen. mein mülltank gibt gibt keine milch mehr diese farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird fast jeder trinkt sie gern es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde. Glaube ich zumindest. Okay. Bei beiden spielt andere Musik. Krass. Was ist denn los hier? Mein tank ist krank. Es braucht viele Bären. Oh. Mein tank ist krank und ich sage das gleiche. Ich bin nur Filler. Ah, okay. Sein Ruf ist schwach. Gibt's es Mittag eine Beere? Klar. Hier. M willst du noch eine? Habe ich noch eine? Hier. Willst du noch eine? <lacht> habe ich überhaupt noch welche? Ja, yes, ich hab noch eine. Mittag ist etwas gesünder geworden. Yay. Mittag ist immer noch krank. Gib noch mehr Beeren. Ja, okay. Wenn welche habe? Gib ich dir alle. Hier. Ich glaube, am Ende kriegt man ein paar Milchgetränke oder irgendwie sowas. Milch, So heißt das. Aber leider habe ich nicht genug Bären. Sollte man auch gar nicht haben, an diesem Zeitpunkt des Spiels. Das ist also komplett normal, dass man hier nicht alles haben kann. Aber dass wir schon mal etwas gesünder gemacht haben, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir wollen natürlich, dass das Mülltank gut und gesund bleibt. Und hier gibt es natürlich den Trainer. Du, du, du, du, du. Du, du, du, Macht es dir etwas aus, wenn ich mit meinen Pokémon angebe? <lacht> du willst mit deinen Pokémon angeben? Nicht vielleicht ich? <lacht> mit deinem T-Shirt kannst du angeben, das würde ich gerne Real -Life tragen. Ja, okay, ein Pikachu, ne? Ist schon süß. <lacht> Pikachu gegen Mauzi. Wer wird gewinnen? Ja, ich glaube das ist offensichtlich, deshalb sollten wir schnell raus. Ähm. Ja, komm, mach Flamesack einfach mal rein. Warum nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir können es doch einfach abfackeln. Nicht oder nicht. Facken es einfach ab oder nicht. Du, du, du, du, du, du Pikachu sind gegrillt am leckersten. Jetzt ist es schön am Brennen. Jetzt müssen wir es nur noch kehrt ja yeah. Und dann schmeckt es besser als jedes Fleischgericht. Doch es hat eine Beere. Eine... Eine Beere, mit dem wir einen Mittag heilen könnten. Was soll der Scheiß Pikachu? Das ist nicht okay. Wir verbrennen dich. Yeah, yeah, yeah. Wow, der wollte mit seinem Pikachu angeben. Super. Ich hatte nicht einmal Zeit anzugeben. Tja, bis jetzt halt schlecht. Ich höre mir deine Prahlerei gar nicht an. Die Poké-Fans haben ein Gelübde, das uns verbietet, Leuten beim Prahlen zuzuhören. Oh aber du bist so cool! Ich will mit dir befreundet sein! Bitte, bitte, bitte! Bitte! Nein. Ein erwachsener Mann, der weint. Okay. Ich hoffe, du bist nicht auch noch so wie dein Mann. Was für süße Pokémon! Zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon und zwar gleichzeitig? Äh, ich habe ja wohl keine andere Wahl, ne? Du, du, du. Diese Puppe-Puppen. Auch im Pi Ist das hier die Pikachu-Route oder was ist das hier? Also ich dachte ich mache Mittag aufs Homme. Nee nee, jetzt wird gleich Pikachu aus Homme gepackt. Oh, ich bin paralysiert. Egal! Let's go! Verbrenn! Verbrenn! Diese Kackbären! Greif an! Nein! Die Paralyse! Komm schon! Die Paralyse! Wieso geht's daneben? Auf den Schlag geht's Zeit daneben. Ah, jetzt trifft. Oh, yes! Verbrennen, verbrennen, verbrennen, yes! Heilige! Yay, Melly level up! Du, du, du, du, du. Mir macht es nichts aus zu verlieren. Ja? Weißt du über Baby-Pokémon Bescheid? Die sind bestimmt super süß! Baby-Pokémon? Okay. gab also, gab's hier nicht Items? Irgendwo hier zwischendurch gab es auch bestimmt ein Item, oder nicht? Konn ich mich dran erinnern, vielleicht habe ich mich auch verwechselt mit irgendwas. Hm, keine Ahnung. Vielleicht auch nur ein Remake, vielleicht verwechsel ich das. Aber erstmal mein Matrose hier. Ich bin gerade wieder in Ulviana angekommen. Wie steht das nun mit dem Pokémon-Kampf? Äh, ja, wir können gerne kämpfen, wenn du willst. Ich hab da nichts gegen. Ach, Justus, Matrose, Justus. Kleiner Fun fact, die Matrosen hatten früher einen anderen Sprite. Also zumindest Japan Only hatten die so einen anderen Sprite. <lacht> Apropos Sprites, Geiler Kwapuzi Sprite, der gefällt mir sehr. Vibe-Check. <lacht> ähm, Matrosen haben irgendwie so eine, weiß nicht, rassistische, po rassistische Pose oder so gemacht. Und das haben die dann geändert für alle anderen Versionen. Irgendwie so war da aber was. Bin mir da jetzt aber auch nicht sicher. So, Quapuzzi, da du mit deinem Vibe-Check. Vibe-Check vorbei, hau ab. So. Du, für die Leute, die Meme nicht checken, äh, werde ich jetzt auch nicht erklären. <lacht> du, du, du, du, du, du. So ein bisschen Vorsprung, weil ich habe keinen Bock die Animation zu sehen, wie ich rauswitche. Hyperzahn? Oh oh. Oh, Superzahn und Hyperzahn sind natürlich sehr gute Attacken. Das sind so radikal äh, typische Attacken. Und ich hätte mich eigentlich heilen sollen. Es war gerade voll lucky, dass er nicht über gesetzt hat. Scheiße. Ähm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Ich brauche Heilung. No, Let's go. Bleib. Lecker. Lecker Supertränke, Leute. Als da einfach mit Volltreffer kommt. Zack. Aber er ist down. Oh, Level 26 für Amphi. Uhu. Und ein Krabi... Loll? Ich Krabi. Ich mag Krabi und Kingla. Wir sind beide cool. Die sind sehr cool. Die sind sehr cool. Oh nein, ich Blubber! Blubber ist auch so die typische Krabi-Attacke. Würde, würde ich mal so behaupten. Geh down. Yay. Yeah. Krasser Kampf auf jeden Fall. <lacht> Na gut, ich muss den Trank einsetzen wegen Radikal, das war schon was. Ah. Meine Pokémon wurden eingefangen und sind im Ausland aufgezogen worden. Sie begleiten mich auf meine langen Reisen. Okay. was freut mich ja für dich. Und hier ist doch schon die Stadt. Tipps für Trainer benutze Kopfnuss, um Pokémon aus den Bäumen zu schütteln. Auf den Bäumen leben verschiedene Arten von Pokémon. Benutze Kopfnuss an jedem Baum, den du siehst. Okay, jeder einzelne hier, auch wenn ich ihn oben links gleich erreichen kann. Mama mal Kopfnuss. Nein, nichts. Okay, kein Bock. Dun, dun, dun, dun, dun. Und da sind wir angekommen in den an der City. Dann war das, das eigentlich unser Rival hier, aber... Scheint war das nur ein Remake. Das Tor zu einer neuen Welt. Okay. Da gibt's einen Hafen, mit dem man segeln kann, aber dafür brauchen wir halt ein Ticket. Wo kriegen wir das Ticket? Was weiß ich nicht. Dieses Ding da ist doch ein Pokécom. Wow, das ist cool. Da, danke. Oh, da ist er. Hab ich gespoilert? <lacht> du schon wieder! Kein Grund zur Panik. Mit Verlieren wie dir, mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht mal einfach ab. Apropos Verlierer: Die arena leiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl Gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Pff, was eine Flasche! Buhu. Ja, ich spiele zu viel Mario. Die Buhus nerven mich. Buhu, wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Kann man in den Müll packen ja, Per Pikorb und, und dann entleeren, Alter. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker und kannst gegen mich aufnehmen. Flasche, verpiss dich. Pass gegen Arschloch wie je. <lacht> naja. Olivia City, Pokémon Arena Leiterin, ist das Mien. Ein strahlha- ein, ein stahlhartes Mädchen. Ja, Jasmin ist ein stahlhartes Mädchen. Doch leider ist sie nicht hier. die Arena ist komplett weggefegt. Wo sind denn alle? Hm. Vielleicht sollten wir im Leuchtturm nachschauen. Oliviana City liegt am Meer. Da sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja. <lacht> und da haben wir einen neuen Angler! Oh, die profi sofort? Wo ist denn die Super-Angel? Fische findet man nicht nur im Meer, sie, sie sind überall, wo es Wasser gibt! Wie auch immer das möglich ist. Ah. Lass uns demnächst nochmal wieder angeln. Hallo, Jungchen Die See ist schön! Sing mit mir! Joho! Die Bären sind so cool! Okay, nein, danke. De, de, de, de, de, de. Ach, hier links geht's nur eine Route, ne? Hm, hier ist eine Route. Route 40. Anemonia City und Leviana City. Okay, Anemonia City ist die Stadt, zu der wir danach hin müssen. Hier sind drei Steine. Aber die können wir ja zerbrechen, ne? Hm. Ne. Haben wir später, wenn wir hier hin müssen. Aber jetzt müssen wir noch gar nicht hin. Ach, das ist ein cooler Ort, das ist eine Bar, so eine, ja, ist eine Milchbar, ist ja ein Spiel für Kinder, deshalb ist es hier so eine Milchbar, aber ich finde die, die Style cool. Remake sieht es aber besser aus. Geht's über das Meer? Pass auf, auf jedem Weg nach einem monats City gibt es Strudel. Deine Pokémon müssen eine spezielle Attacke beherrschen, um an den Strudel vorbeizukommen. Okay. Ha, deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen! Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei! Du möchtest den Orden von Dukat, der City, um sie außerhalb von Kämpfen einsetzen zu können. Was, von denen kriegen wir einfach Stärke? Weil Danke. Der einzige, auf den du dich auf hoher auf See verlassen kannst, bist du selbst. Ja, deine Pokémon sind unwichtig. Ich bin so stolz auf mich selbst. Ja, das, das merkt man. Das sieht aus als das so eine so eine goldene Kette an. <lacht> Seht ihr das? das? Sieht ein bisschen aus das so eine goldene Kette. So ein Gangster, yo! gangster Matrose am Start. Echter Gangster. Keine Fake-Gangsters, nein. Kein Fake-Snitches. Nur nur real snitches. <lacht> ich habe ganz kurz äh, vergessen, dass wir fünf Pokémon im Team haben. Weil wir haben ja noch einen VM-Sklaven den wir aber nur zerschnell dabei gemacht haben ne? an ah, die trümmerer ja ach so ja gott dann äh, brauchen, wir ihn. Oder brauchen wir ihn ich glaube momentan brauchen wir ihn nicht aber ich lasse ihn trotzdem mal da weil ich vernetz ja kein platz noch nicht da gibt es jemanden in an city jenseits des meeres ich habe gehört wie er mit seinen seltenen pokémon angegeben hat okay interessant Sie, Leute sind sehr großzügig. Einer hat meinem Pokémon Stärke beigebracht. Jetzt kann es Felsen bewegen. Krass. Pokémon werden zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihnen verbringst. Was? Hätte ich ja niemals gedacht. Wow. Interessant. Aber ich mag die Stadt. Ich habe mein Smetbo von meinem Freund aus Übersee bekommen. Es hatte einen Brief von ihm dabei. Willst du wissen, was er schreibt? Mal sehen. Uh, oh, das ist ein Geheimnis. Uh, okay. <lacht> Why? Kann deine Pokémon schon Leute übers Wasser tragen? Huh? Nein, ich denke nicht. Das gibt es nicht zu kaufen. Ich brauche ein paar Heiltränke wieder. Oh, uh, Superball. weiß nicht, wie viel ich von denen habe, deshalb kaufe ich einfach mal hier ein paar. Übertränke! Yo, sie ist jetzt erst das ist jetzt geil, gib Hermann! Können sie sogar finanzieren uns unser äh, Geld, das wir kleinen Kindern abgetockt haben, weil wir sie besiegt haben. Das ist doch geil. Ja, reicht fürs erst. Ich will jetzt nicht immer so viel kaufen. An den alten Bummern spielen war das noch anders mit dem Geld. Da hast du es nicht in den Arsch geschoben bekommen, da musstest du es noch äh, verdienen. Und deshalb will ich nicht sofort alles ausgeben. Sind das Häuser. Du so ganz jenseits. Guck ganz hinten. Wenn ich umgezogen bin, macht mir Papa mir gruselige Geschichten... Was? Normal. Wenn ich umgezogen bin, macht mir Papa mit gruseligen Geschichten Angst. Ah. Okay. Sehr seltsam. Warum? Dieser Text? Okay. Auf dem Weg nach Anemonia City siehst du vier verlassene Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung auf diese insel geschickt. Okay, äh, du tust mir leid mit deinem Vater. Der hat nicht alle Schrauben Der hat alle Schrauben Die muss man mal festdrehen. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du einen Krabbi hast, tauschst du es gegen meinen Voltoball. Okay, das auch keines. Das ist wirklich enttäuschend. Ja, wie mein Leben. Lustig, edgy Joke. Was ist denn hier eigentlich? Hafen von Oliviana City! Schnellboot Pier. Wo oh, können wir fahren? Ich hab zwar kein Ticket, aber. Hält ja niemand. Oder? O oder? Ich kann euch sagen, nein. Man kann noch nicht fahren. Man braucht dafür ein Ticket. Weiß nicht, was ich da jetzt aufbauen wollte. <lacht> aber ich würde sagen, ähm. Na wohl, ein bisschen haben wir noch. Ein klein bisschen kommen, gucken wir uns noch kurz ganz kurz den Leuchtturm an. Das ist ja nicht schön. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Straßen hier in dieser Welt, okay. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in der pechschwarzen Finsternis. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Kann ich mir gut vorstellen. Leuchtturm von Illi Liviana City, auch bekannt als Glitzerleuchtturm. Glitzer, Rody Rody Glitzer Glitzer, ja Leute und ich würde sagen, hier machen wir dann Schluss und sehen uns diesen Leuchtturm mit dieser geilen Musik in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Wir sehen uns nächste Folge wieder, also zumindest, wenn ihr die Glocke aktiviert. Ne? Ich weiß nicht. Haut rein, ciao!